die schieß halten eine lagebesprechung ab was sollen wir tun wir retten wir die an wir retten wir retten wir was wie retten wir die anderen Boah. wir müssen die wolle zurückholen was? ich habe heute voll drauf ja. schnell schnappen wir uns diese anunken den schnappen wir uns so beginnt ein neues aufregendes abenteuer für die schieß wenn sie ihre freunde retten können viel glück schießt ja, die schnappen wir uns aber ja. oh, können unsere beide.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 Ja. Hat er auch irgendwie so gemacht, Alter. Ja. Okay, wir müssen jetzt hier Wolle sammeln und draufschießen. Ich vergesse, dass ich nicht gut bin. Au. Au. Ich mache das Geräusch. Hier, nimm das. Ich will wohl schlucken. Glaubten. Ich will runterschlucken. Teilmal Meister 2019. So <lacht> runterschlucken. Da weigst du die ganze Zeit irgendwie Sachen, und irgendwie so zweideutige Sachen von mir zu. Aua! <lacht> mein Gesicht. <lacht> Dein Gesicht. So. Hey, du hast maximal meine Energie. Weg. War wow, dieser Pfeffer. <lacht> <lacht> <lacht> Ey. Der flüchtet, bevor ich den abschießen kann. Vorsicht, die fallen runter. Ja. Ah, das ein halt. Ich habe gesagt, die fallen runter. Wolle, wolle, wolle, wolle, wolle. wir wollen <lacht> ah! <lacht> Geil. <lacht> ich sehe doch schon, wann du irgendwann wieder arbeiten wirst. Aber so was von, ne? Ja. Geil. Ja. Au! springt soll gerade, nach? Ah Hilfe! Du hast keine Eier, also du hast keine Wolle. Wie bitte? Was hast du gesagt? Zeig ja Eier, ja, wir brauchen Eier. auf den und zeig mal, man kann gar damit. Aua! <lacht> Dreck! Oh! Oh! Was? Ah! <lacht> was hast du den gesehen? Hey! Kommt her! Nomm. Äh.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 Alter, Alter, nein! Ah. Ah. <lacht> <lacht> <lacht> Au! <lacht> Au! Ach so, ja, ich weiß wie, wie er funktioniert, jetzt weiß ich es wieder. Wir müssen auf ihn drauf springen, und dann müssen wir nochmal auf ihn drauf springen? <lacht> Das ist ein schön entspannt spiel Ja, das ist schön entspannt. Deswegen habe ich auch extra dieses Spiel ausgesucht, weil es so entspannt ist. Na, wir haben schon lange nichts mehr hier gemeinsam. Äh, oh äh. Okay, ich nehme noch. Ja. <lacht> Was, lebst Was zum? Sehr gut. Das war fast mein ganzes Leben. Ja. Uh, das wait. ganze, das ganze Leben neben von der Nähe. Hier ja, auf einem Steg. Achtung, geh weg. Ah, ich habe gesagt geh weg. <lacht> ja, du warst schon fertig mit, weil du immer fortest. Nein. Nicht mich. Da seine Bombe gekauft. <lacht> ah, dieser Fetter. Ja, die schnapp ich mir. So. Ah, au! Ja, tut doch gar nicht leid. Sei ruhig. Ja, irgendwie stimmt das schon. Ah, oh, okay. Er äh. sagt ja auch noch ja. <lacht> äh. oh. <lacht> was glaubst du denn auch, auch vor von Speer? Ja, das war's wie. Au. Ost oh. Schloss. Oh, den kenne ich noch weißt du wo er hinkann er ist ja, er ist schon aus dem Dings ja ja Yoshi's Zeichen. Island Yoshi's Island ist er nämlich ja Obelix dieser Obelix ein obelix hosentyp irgendwie <lacht> ja genau vielleicht ist er ja Obelix Alter hallo Obelix Weiß ich schon. Na ja, komm den machen wir nackig wir machen dich nackig was, was zum der ruft jetzt noch mehr von denen. Ah, wir müssen ihn. Wir müssen ihn treffen. Äh, komm, wir ziehen ihm jetzt die Hosen aus. Äh, hör ich Hilfe! <lacht> Hi. <lacht> komm, wenn ich nicht mal raus! Ah. Hast du gesehen, wie ich den erledigt habe? Das war ich. Ich hab ihm die Hosen ausgezogen. Ich konnte nichts mehr machen. Ich war da voll gefunden, ey. Aber wir haben es geschafft. Yay! Heißt doch sogar Obelix auf rückwärts geschrieben. Alter! <lacht> <lacht> Tatsächlich! Jetzt sehe ich das erst. Da ist Obelix. Das ist Obelix rückwärts geschrieben. Wir haben hier einen Plot gefunden. Sehr geil. <lacht> da. Ort bei Asterix abgeguckt. Ja, Ich Wollte sie gerade erledigen. Was jetzt oder war ich das? Ja, was war das? Ah, ist das besser. Plattform. Wie bist du drauf gegangen? Ich habe die abgeschossen und dann hat er irgendwie überlegt. Das ist eine schöne Plattform. Ja, die ist grün. Natürlich. Alles ist grün. Alles ist schön, wenn es grün ist. Nein, alles ist schön, wenn es blau ist. Das war lächerlich. Das habe ich auch noch nie im Leben gehört. Das alles schön, wenn es grün ist. Das ist auch das lächerlichste, was ich je gehört habe. Wie ist denn Nein. Nein. Ich sehe nach. Nein. Ich habe keine Wolle. Du musst herhalten. Welche Tür sollen wir gehen? Oben oder unten? Und, Und? oben. Oh. Ja. Oben ist der Weg zum Erfolg? Außer also da oben ist der Weg zum Ziel. Nein, Nein! Nee! Ah! au. <lacht> Sehr gut. der überhaupt da raus? Nee, nee. Nein. Oh, ja. <lacht> <lacht> ich komme nicht raus, Hilfe! Okay, tschüss. Ich kann, ich kann nicht <lacht> Nein! Okay, ich muss doch oh. gar nicht auf den werfen, ich muss einfach nur lecken. Ja. Nicht bewegen! Nicht! Doch! Du Vollidiot! Ich hab das alles so gut geplant, ey! Ja, planen zu sein, doch. Und jetzt musst du es mir kaputt machen, ey! Nein! Nein hör auf damit! Spuk ihn aus! <lacht> das ist doch super, Ich nenne dich wofi Komm, komm Wufi, wir werden jetzt eine, eine spannende Reise erleben. Unter die auf Mag sowieso keine Runde. Also. <lacht> <lacht> Was? <What>? Nein. <lacht> Was? <What? lacht> Nein. Sehr cool. Guck mal, guck dich an. <lacht> <Sehr> <lacht> <schön>. <lacht> Wie sehe ich denn aus? Kann sein, dass du geglitscht bist irgendwie, du hast immer noch einen Edelstein da oben. Okay, wir haben auf jeden Fall einen Glitch gefunden. Das <lacht> da, da passiert einfach die Al Ja, wir haben alle Dinger hier, alle Pillen reicht doch. Alle Wollkapseln, <lacht> ja. Scheiße! <lacht> einfach so gegen die also so, Jetzt ist die Schweiz einfach in Deutschland einmarschiert. Aber wir haben alle Blumen. vorsicht nein, nein, nein, nein, was? Was, was ist passiert? Was ist denn damit dir passiert mit meinem Jungen? Was ist mit dir passiert mein Junge? Was mit dir Hast du das? Nein. Ich habe nein. Nein. Ich hänge jetzt hier. Das schaffst du schon. Ja, was? Was das, was ich mag Das ist natürlich überlebt. Das hat sie gemacht. Mit sehr viel Schreien. Ah. <lacht> Ey, hast du gerade auf meinen Arsch geguckt? Nee, war heiß. Oh Gott. Nein. Huh? nein? Nein! Ah. Oh nein! Oh. Oh. Ah. Ah, Nein, sonst ah. Ding aber ah. auch nicht. Ah. Nein! Hin, ah. bei Ist, tot? Sind wir, ja, wir sind Nein! tot? Ja, wir sind gestorben. Ich wurde gefressen und du bist auch gestorben. Aber hey, wir haben jetzt noch mal die Chance, alles einzusammeln. Ja. Ah. Nein. Nein. Ow. Oh, wir können rein Oh, wir fallen da runter. <lacht> oh Gott. Ah. Na gut. Ich dachte, man kann da er laufen oder so. Ich dachte ich auch. Und okay. du musst A drücken. Oh, also, ich muss. Ha? ich glaube ich werde nicht mal an das ding rankommen ja, doch. Das? nein nein ah? wie affe ja. hier oh, nein nein nein nein da nein, war nein. eine Blube. Oh, oh Gott. Nein, ah! da war wolle wir springen ab springen ab okay Alter, wie schnell wie schnell man bei dem level reagieren muss ja. Au, au, au. Ich habe ja... Bisschen sowieso. Ich komme mit diesem wechseln irgendwie nicht klar Na ja, verpiss dich. mit unserer unsere Wäscheleine. Verdammt. Das ist meine Wäscheleine, geht weg. Fliegei, Fliege. fliege, fliege Suddenly fishen eine. Wow. Ja jetzt hat ganze Level. Oh, wow. nicht nicht. Wow, wow, gib mir die Power. Oh nee. Hilfe! Ich Hui. bin noch nicht dran. Hilfe. Flapp. <lacht> uh. <lacht> okay. Wow, Gott, Gottverdammt, dabei. Soll man denn nie ohne Schaden durchkommen? Hey, mit 20 Dingen am Ende. Wow. Ich habe das Spiel schon von zu 100% abgeschlossen. Ah. Das ist möglich. Ah. Ah. Okay. leine Ich komme gerade erstmal wieder ran. das fliegt schon wieder runter. Nein. Au. Ich mag diese. Nicht. Da war ein Ding. Gut. So schon mal runtergefallen hier? Nee. Uh, uh, uh. Nein, nein, uh, uh. uh. Ich hab's. <lacht> Hui! Alter! Uh. Oh nein, wir haben eine Wolle gefasst. Oh also ja, super. Jetzt geht's abwärts! Was, hast du Was ist denn in deinem Mund? Knoppen <lacht> Affen! Uh. Gott. Nein. <lacht> okay. Also ich komme mir eben ran. Okay, das das war jetzt echt schnelles Level. Hä? Hier. Ah, Diese Mist, ich hasse sie. Ah. Was, was hast du denn jetzt gemacht? Du bist runtergefallen. Oh. <lacht> ich hasse diese. <lacht> oh man. Kein Joshi finde ich nicht gut. Aber alle Blumen. Aber kein joshi ah. und keine Münzen und keine Herzen. Ah, alles so Scheiße! <lacht> oh. Alles ist so Scheiße. Ich hasse mein Leben. Moment da! Der jetzt ist doch schwer. Da unten drücken. Der Teppich ist doch schwer. Komm, uh, uh, komm! Ja, ah, der ist voll auf uns untergeschmückt. Also, wo ist der Teppich? Ich weiß es nicht. Der Teppich? <lacht> Hilfe. Ah. Ah. Oh, Scheiße. Ah. Nein. Ah. Ah. Stempel. Der wird aber trotzdem nicht gespeichert. Ich weiß Mit L kannst du zentrieren. Ja. Da muss ein Geschenk. Ich habe ein Geschenk gesehen. Ah. Ah. Hey, Arm und Tapper. <lacht> Wo bist du? Dreck. Hallo? Hallo? <lacht> <lacht> hey! <lacht> <lacht> einfach, komm einfach nur so zwei Hände aus dem Boden Einfach so runtergezogen. <lacht> ja. Du siehst mich nicht. Du kannst mich nicht sehen. Gut. Ich einfach er ist tot ich kann nichts dagegen tun haben wir alles jetzt klauen wir doch nicht alle Wolle. <lacht> ja, ich mache doch klaus wie die wolle okay da wo jetzt lang. okay ich springe rechts hoch und du links. ein zwei. <lacht> ja, okay, <mehr. lacht> ja okay wir werden beide sowieso hier genannt ich hoffe ich den fahrt Oh, Mama hat mir nicht einfach nicht zuhören. Ja so. So. Oh, du Pisser, ey. Guck so, mit diesem mit diesem Resultat bin ich zufrieden. Du, meinst, du Pisser, ey. Und du scheiß Arschloch. <lacht> ey du scheiß Arschloch, ey. Oh Gott. <lacht> äh. Oh, Alter, du scheiß... Alter! <lacht> <lacht> du scheiß fucking Arschloch, ey! <lacht> Alter, du verdammtes Arschloch! So, ich hab ja Wolle gefunden. So, das war gut. Boah, Alter, du scheiß Arschloch, ey! So, oh, warte, Blume. What? Sehr gut. Oh. So alles läuft nach Plan bisher. Dieser Level. Oh, so, das ist eine Festung, ne? Ja. Okay. Ja, alles läuft nach Plan, wie ich sagen. Oh. Was? <lacht> <lacht> Scheiße! Alter. Ja, du hast recht. Alter. darf ich nicht nur darauf konzentrieren mich fertig zu machen hier? Das lenkt dich nur ab. Oh, alter, ich habe die, die Finger kriegen oh nein. Oh nein, das hätte ich nicht machen sollen. Oh nee, wir müssen wir die ganze Zeit am Leben lassen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 <lacht> <lacht> das ist jetzt die zweite. Ich verarsche. Ja, oh. dir die. Kriegst du die? Nein, Na, verdammt. Noch mal. Ja. Nein. Nee, das schaffen wir nicht. runterfallen. Was also hat er? Nee. <lacht> okay. Nein. Gut. Yes. Alle Wolle. <lacht> Oh, oh, oh, oh, oh. Äh, nein, lieber nicht. Verdammt, direkt. Alter, <lacht> Ich hat mich nur angestupst. Ja, eine Münze fehlt. Uns. Ja, eine Münze haben es uns oh, ja Egal, wir müssen sowieso alle Level nochmal neu machen. Ja, nee, der äh, ich will laut tanzen. What? What? <lacht> Was? Was? Was <hier> passiert? <lacht> war das denn jetzt? Ich habe keine Ahnung. Ich verdiene es zu leben. <lacht> Irgendwie nicht. Das sah jetzt aus, als hätte Gott persönlich mich jetzt gerade aus dem Leben radiert. Ja, Gott hat dich ausradiert. Boah. Einfach, der ja einfach nur er hat sie ja einfach nur angeguckt. Nein. Hat den Kopf geschüttelt. Ne. Okay, welcher? ist, das ist GameCube, Yoshi. Das ist eigentlich nur die erste Blume in den einen, den ja ja. Das war wir ein ja, einzige, ja. was so richtig versteckt war, glaube ich. Ja, ja genau. Noch so, kein Scrolling, ja schon mal gut. Ja. Da freue ich mich schon mal. Warte mal da, früher. Ja. Oh, ja. Okay, doch Scrolling. Noch Scrolling. Äh. Also. wir sagen, hier also so... Kein Scrolling, Matt. Dann im nächsten Moment. Ich bin wieder da. Okay. Machen ja. wir solchen Latz hier so schnell kriegen. What? What? <lacht> Hat die Funkus getötet? Ja, uns eingequetscht. War oh. ja. oh. okay, ich da oben? Hin. Da war ich gerade. Nein, nein, nein, <lacht> <lacht> nein! ich bin eingeschlossen. Oh. Das wird bestimmt voll einfach. Pass auf. Wenn du das jetzt noch ja. mal, wenn du das jetzt noch mal sagst, schlage dich. Lange es keine Scrolling-Level ist, müssen wir eher... ah. nein. Oh Gott. Was ist das? Oh nein! Ah. Ach du Kacke! Oh Gott! Alter, es ist ganz schnell Wir ah. wollten nach oh. unten, glaube ich, und dann da oben, aber Wolle. Au! Verdammt, der oh oh, war wieder hart. Da fliegt eine Blume! Hinterher! Klappt ja die! Da hin! Oh, wait, wir können nicht beide an verschiedene Dinger hängen. Nee! Wait. Ah! Ja. Hm. <lacht> Slowly falling to the fall. Äh. Mm -mm. Oh, wie... Habe <fhr> ich... Oh, Gott. Oh, mein Gott. Nein. Nein. Äh... lang. Vidalang! Die, Die sollen so viele Damen fangen. Ah. Ah. Nein! Nein! Help! Nein, nicht. Oh, gut. Das ist eine Blume! Schnappen wir uns! Ah! Immer ist ein Vorhang der Falsche. So, ich überleben. Ja. ist, ist ja einfach Oh, so, sehr gut. Dann, Was? Warum verfolgen die mich? Warum Der <lacht> <lacht> ja, ist interessanter, lass dir einfach folgen. Die Kamera also. <lacht> Kamera Action auf ihn. ich gehe mal besseres. I'm too zu fast hier zu slow. Geh nach unten. Nein. Ja, Bra. Verfolgt ich den Typen. Ich bin interessanter. Folgen Sie den Typen. Ja, ich bin viel interessanter als er. <lacht> ich bin am <auch> Leben. Oh. <lacht> no, you not. warum? <lacht> äh. ah. ja oh gut passen pass Was erstmal um, nur auf Baby bautes uh, Attacken aus. ja no. Ich mach auch jetzt ich mach auch. Das, das ist, einfach. ist einfach. Ja, ja, der Kampf gegen Leben ist einfach.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 Ah, oh, trifft nicht. Ah, wir müssen stillhalten. Aber ich habe oh, keine Wolle. Nice Wolle. Ich hab wolle gesehen. Alter. Dreck 3-Drei. Ja. Oh. Oh wir Mann. nicht mehr viel, wir haben noch zwei noch zwei Teile hatte noch. Eine noch? Oh, ich dachte schon. Hatte... Ja, das, das war's! Er ist down! Hm. Das, das war der Kampf! Ja. Alles klar. Wirklich! Also erst fliegt er irgendwie so ins Meer wegen uns in Mario und Luigi Superstar Saga. Äh, ja, kaputtiert <lacht> und <Boom>. der Hund <lacht> lebt immer noch. God. Ende. God fucking damn it. Tja. Ende.